Herzlich willkommen zu Dr. Med. KI, einem Angebot des KI-Campus und der Charité Universitätsmedizin. Mein Name ist Kerstin Ritter, ich bin Wissenschaftlerin an der Charité und in dieser zweiten Staffel führe ich durch verschiedene Anwendungen von KI in der Medizin. Hallo Kerstin, ähm, im Grunde genommen forsche ich zu ähm, Algorithmen, die automatisch in Gehirnbildern Krankheiten erkennen sollen. Ich bin äh, studierte Bioinformatikerin und ähm, leite hier eine Arbeitsgruppe mit dem Thema strukturelle Bioinformatik und Insidikotoxikologie. Ich bin äh, hier an der Charité und am Deutschen Herzzentrum Berlin seit gut sechs Jahren. Wir nutzen Bildanalytik in dem äh, interventionellen Bereich, in der interventionellen Herzchirurgie bei, bei Transkatheterklappen beispielsweise. Ich bin Bioinformatikerin, arbeite jetzt am Comprehensive Cancer Center und mein Hauptprojekt ist das PREDICT-Projekt, wo es darum geht, personalisierte Medizin für Krebspatienten zu finden. Ja, Forschung mache ich im Bereich der Nierentransplantation. in unserer Abteilung haben wir eine Datenbank, wo wir alle Transplantierten seit 1990 äh, verwalten. Neurotechnologie ist im Prinzip jedes ähm, künstliche Mittel, um Hirnaktivität, das kann elektrische oder magnetische, aber auch metabolische Hirnaktivität sein, zu messen, zu analysieren und zu interpretieren.